So, heute spielen wir ein Spiel namens Apex Legends. Das ist ein Spiel, das ist ein Battle Royale Spiel. Dieses Spiel ist echt cool, finde ich. Ne? Wir machen erstmal Schießstand, bevor wir überhaupt anfangen zu so spielen. So, jetzt sind wir hier. Das ist der Schießstand, also hier kann man üben. Das finde ich echt cool, dass man auch üben kann. Weil wenn man zum Beispiel ein schlechtes Aim hat, dann kann man auch hier üben man nicht. Ich hab ich. <lacht> so. Okay, jetzt könnt ihr schon anfangen, ähm, jetzt könnt ihr schon anfangen, eine Runde Battle Royale zu spielen. Bei Apex. Aber ich will erstmal den. Nehmen den. Nee. Nicht den, sondern. Vielleicht den. Ja. So. Jetzt gehen wir hier bei. Ähm, warte. Kann man auch. So, Solo kann man nicht spielen. Schade. So, jetzt müssen wir hier noch. Aber ich muss noch was einstellen. push Man sollte mich eigentlich ja nicht hören in der Runde. Also doch ein Video schon, ich meine die die, die Leute, die jetzt mit mir mitspielen, da meinte ich, ist es egal. Ähm, ja, es kann es ein bisschen dauern, bis ich in einer Runde bin. Wie lange das weiß ich nicht. Etwas, halt. <lacht> so. Jetzt dauert das ein bisschen. Okay, jetzt kann ich. Also, jetzt ist. Das kann er auswählen. Jetzt kann ich auswählen, wenn, wenn ich. Wen ich nehmen möchte, ist immer den. So setzen wir hier. Kawaraku ist Jobmaster. So. Vielleicht hier oder ich springe mal alleine ab. Oh Gott, <lacht> wie habe ich das denn gerade überlebt? Ich jemand. Wo ist er jetzt? Da unten glaube ich irgendwo. Wo genau das weiß ich jetzt wirklich nicht. Es kann sein, dass mich. Oh Gott. Von, von der Seite ernsthaft. Warum müssen die immer von der Seite angreifen? Ich hasse solche last Idioten,